Schweizer Banken. Sind Schweizer Banken sicher oder befinden sie sich in Schwierigkeiten? Wie sicher ist ihr Geld bei Credit Suisse? In diesem Video erfahren Sie die Wahrheit. Die anglosächsische Presse, also die Medien in UK und die Medien in den Vereinigten Staaten vor Amerika attackieren momentan Schweizer Banken sehr stark. Anhand von Credit Suisse werden wir beweisen, dass das totaler Nonsens ist. Die Wahrheit ist nämlich das Gegenteil. Swiss Banking ist booming, also Schweizer Banken sind am explodieren. Das Gegenteil, was die Anglosachsen sagen, ist die Wahrheit. Das werden wir Ihnen in diesem Video beweisen, anhand vom Beispiel von Credit Suisse. Deshalb haben wir einen Spezialisten eingeladen, einen Ex-Mitarbeiter äh, im Kader äh, von Credit Suisse, ein langjähriger Mitarbeiter. Sie werden sehen, dass Sie sich über Credit Suisse keine Sorgen machen müssen, dass das nur eine Diffamationskampagne ist der anglosächsischen Presse. Bleiben Sie mit uns! Caputo and Partners SwissBankingLawyers.com We fight for your money. Mein Name ist Enzo Caputo, ich bin der Inhaber der Boutique Anwaltskanzlei Caputo and Partners und des Blogs SwissBankingLawyers.com dies ist der Ort, wo internationale, erfolgreiche Geschäftsleute Informationen finden, womit sie ihr Vermögen besser schützen können, womit sie weniger Steuern zahlen können, womit sie ihre Steuern optimieren können und womit sie am Ende des Tages eben reicher werden. Bleiben Sie mit uns! We fight for your money! Es ist mir eine große Ehre, heute einen ausgewiesenen Bankexperten und vor allem Ex-Credit Suisse-Mitarbeiter bei mir zu haben, Herr Dario Berta. Er arbeitete mehrere Jahre im Kader der Credit Suisse und ist über die Situation der Credit Suisse sehr informiert. Vielen Dank, Herr Berta, dass Sie heute zu uns gekommen, äh gekommen sind. Wie erklären Sie sich dass... Die Schweizer Banken generell derart stark angegriffen werden von den anglosächsischen Medien. von den Medien. Wir erklären sich, dass speziell Credit Suisse stark angegriffen wird, auch von den anglosächsischen Medien. Credit Suisse ist natürlich ein internationaler Player und wenn wir es vergleichen zum Beispiel mit Lehman Brothers äh, ist sie es äh, fünf oder sechs Mal größer äh, würde also in einem Fall einer Insolvenz äh, ein, ein sogenannter Dominoeffekt auf die ganze es ist eine Wirtschaft, systemische Bank eine systemrelevante Bank und ich denke gerade diese äh, schlechten, oder diese Gerüchte und schlechte News über CS. Aber auch Dann Skandale. Aber auch Skandale, auch Skandale die... aber es war ein gefundenes Fressen für die ja. Presse und alles wird ein bisschen äh, aufgebauscht. Und äh, viele Leute sind natürlich auf diesen Zug aufgesprungen, und haben irgendwelche Charts, die sie gar nicht verstehen, publiziert. Zum die Beispiel der Chart mit den, äh, mit den so. Swaps. Ja. Äh, die wurden publiziert. Auf TikTok, genau, oder? Genau, natürlich wurden, sind äh, diese Krebs. Die -Goal swaps äh, enorm gestiegen, das sind eigentlich eine Art Versicherungen auf Zahlungsausfälle, auf 350 äh, Basispunkte, sind jetzt wieder äh, runtergekommen auf äh, unter 250, glaube ich. Und, ähm, aber das waren so Charts, die wurden publiziert, dass die CS äh, bald äh, Konkurs gehen würde, was natürlich eine, völliger ein, ein... Völliger ist. Unsinn ist, das ist völliger ist. Unsinn, so, die wurden missinterpretiert. Ja. Also, aber nicht nur die Credit Suisse, sondern der gesamte Bankenbank Schweiz wurde angegriffen und dies zu Unrecht, weil mit der Covid-19-Krise, mit der Covid-Krise und jetzt vor allem mit der Ukraine-Krise ist die Welt unsicherer geworden. Also die Welt ist unsicherer geworden. Und was passiert, wenn die Welt unsicherer wird? Es kommt mehr Geld in die Schweiz. Es kommt mehr Geld zu den Schweizer Banken. Und das ist passiert. Und die Schweizer Banken boomen. Das bedeutet, das Gegenteil ist die Wahrheit. Also die Schweizer Banken befinden sich nicht in Schwierigkeiten, sondern das Gegenteil ist der Absolut. Fall. Absolut. Und die Credit Suisse, das war das gefundene Fressen der angelsächsischen Presse, um die Wahrheit zu verfälschen, um eine Diffamationskampagne zu ...insgesamt gegen Schweizer Banken und insbesondere gegen Credit Suisse zu starten. Sehen Sie das auch so oder oder absolut, wie sehen Sie absolut, das? Absolut. absolut war ein gefundenes Fest. Natürlich ist die Credit Suisse in den letzten Jahren in sämtlichen Skandalen verwickelt. Leider Wesen. leider ist das so. Also wie Grinsiel, immer in Arkegos, den Zeitungen jeden Mosambik. Tag. Und, und, äh, Arkegos, äh, Mosambik äh, und äh, Spygate. Spygate und andere Skandale. Also, ja, absolut. Keinen Skandal mhm. praktisch, wo Credit Suisse nicht erwähnt ist. Aber nichtsdestotrotz, das bedeutet nicht, dass die Bank jetzt zerstört am Boden liegt. Die Wahrheit ist, dass der Aktienpreis meines Erachtens vier- bis fünfmal unterbewertet ist. Zum reellen Wert, zum effektiven Wert der Bank? Der Buchwert ist effektiv fast fünfmal höher als der effektive also, ja, Aktienkurs. Wir müssen sehen, genau. dass am Donnerstag die Aktie wiederum 18% verloren hat. Nach der Neuausrichtung der Strategie, die äh, publiziert wurde vom neuen Management von Axel Lehmann und Ulrich, wie er genannt wird, der Knife äh, Körner. Ja. Ähm, der Knife, weil also er Stellen die, abbaut, sehr wahrscheinlich, die, oder? Weil er sehr viele Stellen abbaut, aber anscheinend gingen die Maßnahmen der Börse, dem Markt, der eigentlich immer recht hat, nicht weit genug. Äh, auch diese Ab oder die Reduzierung des Investmentbankings. Äh, vermutlich äh, wollte man einen totalen Abbruch des Investmentbankings, meines Erachtens, aber mit der neuen Ausrichtung auf äh, Credit Suisse First Boston, ein sehr alter, traditioneller Name, denke ich doch, dass das äh, eine gute Zukunft haben könnte. Also Credit Suisse hat schon viele Skandale überlebt. Aber viele Skandale, man kann angreifen, man kann machen, was man will, aber eben die Buchwerte sind Buchwerte und das entspricht eben der Realität. Also ich glaube, Credit Suisse wird sich mit der neuen Strategie erholen, allerdings wurde Credit Suisse sehr, sehr kritisiert in der Schweizer Presse diese Woche, also vorgestern, wegen den saudischen Investoren. Also wir haben die, die, die Saudi National Bank, die jetzt, die jetzt mehr, also viele Aktien erworben fast hat, 10%. fast zehn der Aktien erworben hat und man sagt eben, sie wurde stark angegriffen, weil man will nicht dass die Credit Suisse unter, unter, saudischer, unter Kontrolle von Prinz Salman von Saudi-Arabien kommt. Also das man wurde spricht am Paradeplatz ja mittlerweile von Saudi-Kredit. Von Saudi-Kredit. Kredit Saudi, -Credit. Credit -Saudi, Credit wie man Saudi will. das ja. ist bezeichnend, oder ja. eben, weil die, äh, Invest die, die Investoren aus Saudi-Arabien werden äh, nicht gutiert. Trotzdem wurde, wurde die, UBS, die UBS auch einmal gerettet, oder? Ja, die wurde vom Staat gerettet genau. und die Credit Suisse, die braucht jetzt mindestens 4 Milliarden neues Kapital, davon 1,5 Milliarden kommen von dieser Saudi National Bank, was vielleicht reputationstechnisch nicht die gelungenste Übung ist, jedoch glaube ich, dass dieser Aktionär sich mehrheitlich im Hintergrund halten wird also, und die Credit so Suisse ihr Geschäft machen wird. Es ist äh, lediglich äh, eine Allokation der Gelder. Diese Saudi-National Bank ist auch eher eine junge Bank. Die gibt es seit einem Jahr äh, erst und ist, glaube ich, in acht Ländern vertreten. Ja. Und vermutlich wollen sie auch ein Sprungbrett haben in den europäischen Markt. Ja. Und daher, glaube ich, macht es für beide sowohl Saudi-National Bank als auch die Credit Suisse durchaus Sinn diese Zusammenarbeit auch sehr langfristig ähm, äh, zu gestalten. Sehr gut, sehr gut. Also ich muss sagen, seit einigen Wochen bekomme ich Anrufe von besorgten Anlegern und insbesondere von besorgten Credit Suisse Kunden. Sie fragen mich, soll ich die Bank wechseln? Weil Sie sagen mir, mein Kollege ist zur Schweizerischen Kantonalbank gegangen, soll ich das auch machen? Wie sicher ist Credit Suisse? Wie sicher ist Credit Suisse? Also ich sage jetzt Ihnen die Wahrheit. Also wenn Sie Geld insgesamt bei einer Schweizer Bank anlegen, sind die ersten 100.000 gedeckt. Also die Liquidität sind die ersten 100.000 gedeckt. Der Rest der Liquidität ist nicht gedeckt. Aber, und jetzt kommt das Aber... Alles, was angelegt ist, also jegliche Anlagen in Aktien, in Bonds, in strukturierte Produkte, in Fonds, in was auch immer, diese Anlagen, der Besitzer dieser Anlagen hat ein Aussonderungsrecht aus dem Konkurs, das sogenannte Beneficium Exclusionis. Das heißt, im Falle eines Konkurs hat der Anleger das Recht, diese Anlagen aus der Konkursmasse wegzunehmen. Das heißt, was ist gefährdet? Gefährdet ist eigentlich nur die Liquidität, die über 100.000 Schweizer Franken hinausgeht, oder? Diese Liquidität. Und auch hier gibt es Möglichkeiten, dieses Kapital zu schützen, nämlich indem man in Liquiditätsähnliche Produkte investiert, weil das sind dann Finanzprodukte, die eben auch vom Aussonderungsrecht profitieren. Also das kann man also recht minimieren, oder? Allerdings sehr großen Kunden, die natürlich viel Geld bei Credit Suisse haben, die Dutzend Millionen, also 10 oder 20 Millionen oder was auch immer große Beträge bei Credit Suisse haben, denen sage ich, sie müssen diversifizieren. Aber das sage ich jedem, jedem sage ich das, weil große Beträge müssen diversifiziert werden mit diversen Banken, Absolut. manchmal auch mit diversen Jurisdiktionen oder je nachdem. Also jeder Fall ist, ist verschieden. Ich berate jeden Kunden tailor-made, also angemessen zu seiner ganz spezifischen Situation und in jeder Fall liegt anders also es gibt hier keine allgemeinen Rezepte soll ich weggehen von Credit Suisse oder nicht sicher muss man nicht weggehen weil man befürchten muss die Bank geht in den Konkurs. also meiner Meinung ist dass die Bank nächstes Jahr sich wiederholen wird die Bank hat schon manche stürme überlebt also wie, wie siehst du die Zukunft der Credit Suisse eine, Im nächsten Jahr, mit Private die, die Banking? und zwei Jahre werden sehr, sehr schwierig, weil auch die Börse unserer Meinung nach ähm, auch nächstes Jahr nicht boomen wird, sondern wir werden eher ein schwieriges Jahr erleben. Und ähm, natürlich die Haupteinnahmequelle ist dieses Wealth Management, das Private Banking und äh, die Credit Suisse. Ja war da letztes Jahr sehr, sehr, sehr, erfolgreich und dieses Jahr hat sogar die internationale Sparte Geld verloren. Nur in der Schweiz wird Geld verdient, und zwar immer noch gutes Geld mit den Kunden. Jedoch im Ausland auch sehen wir jetzt Verluste beim Private Banking. Diese Einnahmen müssen stabilisiert werden, also auch das Geschäftskonzept. Und äh, die Ausrichtung mit internationaler Kundschaft muss so ausgerichtet werden, dass auch bei fallenden Märkten äh, Profite generiert werden. Man muss versuchen, die guten Leute, die, die besten Private Banker bei der Credit Suisse zu halten. Das heisst auch eine gute Löhnung, vielleicht mit einer anderen Incentivierung als in der Vergangenheit. Mit einer, Bonuspolitik, eine ja. Bonuspolitik, die auf langfristigen Erfolg zielt und nicht äh, dieses ja, gut, ja. Quartalsdenken, das äh, in den 90er Jahren ja. entstanden ist und meiner Meinung nach äh, die falschen äh, Intensiven die falsche Incentivierung an den Mitarbeiter darstellt. Also langfristig besten Mitarbeiter halten und auch versuchen mit internationalem nationalen Private Banking gerade in Asien einer der ja. äh, sehr starken Märkte für die Credit Suisse, wo die Credit Suisse auch ein sehr starker Brand ist, dort auch die Einnahmen, die Revenues zu stabilisieren und versuchen auch gute Revenues zu machen, wenn die Märkte eher fallen. Okay. Und was, was meinen Sie, was ist deine Meinung zu den Arbeitsplätzen? Dazu den 9.000? Es werden sehr viele Arbeitsplätze Wie viele? 9.000 oder werden es mehr ja, sein? Oder? Sicherlich 9.000. In der Schweiz sind auch viele Arbeitsplätze betroffen, was wir sehr schade finden an und für sich. Aber die Kosten müssen reduziert werden. Ähm, jedoch, wie gesagt, die guten Mitarbeiter müssen auch gut entlöhnt werden. Ähm, da muss äh, die Credit Suisse kompetitiv bleiben, weil äh, wir sehen dass äh, im Private Banking-Markt Schweiz. Es gibt sehr, sehr wenige Private Banker, die wirkliche Performer sind. Ja. Die müssen äh, gefördert, behalten werden. Behalten gefördert werden, behalten werden, müssen entsprechend entlöhnt werden. Das ja, war müssen. auch ein, ein Problem der letzten zwei Jahre durch all die Skandale, Greensill, und Archegos, und Mozambique und Bulgarien und so weiter. Sehr viele Mitarbeiter oder ganze Teams sind abgeworben worden, ja. der zum Beispiel hier gleich in der Nähe der Paradeplatz, das ist natürlich sehr sehr nahe. Viele sind einfach die Straße rüber von der Credit Suisse zur UBS und ja. das ist natürlich sehr sehr hart für die Credit Suisse. Vor allem ist es sehr schwierig, in diesem Marktumfeld mit einer Arbeitslosenquote von nahe 0% hier in der Schweiz ja. auch die richtig guten Leute zu finden. Ja. Also, wie Sie sehen, sieht es um die, um die Schweizer Bank nicht so schlecht aus. Also ganz im Gegenteil, was die, die Diffamierungskampagne der angelsächsischen Presse ist, nicht wahr. Sondern das Gegenteil ist Fakt. Eben, es kommen mehr Leute in die Schweiz, genau wegen weil die Welt ist unsicherer geworden. Je unsicherer die Welt, desto mehr Leute kommen zu den Schweizer Banken. Übrigens, wir haben einen den, unseren auf der Webseite wir unseren Bankenführer aktualisiert. Mit aller neuesten Zahlen und äh, vollständigen Kennzahlen. Besuchen Sie unsere neue Schweizer Banken äh, Webseite. Und Sie werden viele neue interessante Zahlen und Fakten entdecken. Informationen wie diese finden Sie nicht in Buchhandlungen, nicht in Bibliotheken, nicht im Internet. Wenn Sie weitere Informationen wie diese suchen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und klicken, äh, klicken Sie den, den Subscribe-Button und äh, aktivieren Sie die Glocke. Wenn Sie das machen, werden Sie unsere zukünftigen Videos niemals verpassen, weil Sie werden automatisch avisiert. Wenn Sie eine ganz konkrete Frage haben, die Sie mir stellen wollen, benutzen Sie diese Telefonnummer und wählen Sie 0041442124404. Ich werde Sie Franco und Gratis beraten. Ich gebe Ihnen eine maßgeschneiderte Beratung auf Ihre Frage zugeschnitten. Beratung bis 15 Minuten sind Franco und Gratis. Bleiben Sie reich und seien Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.